Zu Beginn, ich darf mich recht herzlich für die Einladung zu der heutigen Veranstaltung bedanken. Ich darf mich auch gleich zu Beginn bedanken für die gute Zusammenarbeit mit der WAG in den letzten Jahren und darf Ihnen gleichzeitig auch die Glückwünsche des Herrn Bundesministers ausrichten, der wahrscheinlich heute lieber hier wäre als woanders, weil er auch sehr gerne den Kontakt mit Ihnen hat, um auch weiterzuentwickeln, so Dinge wie die persönliche Assistenz. Der Herr Kollege, Dirnbacher hat mir schon was vorweggenommen, nämlich bei solchen Grußworten gibt es immer die Möglichkeit, dass man ein bisschen zurückschaut, dass man die Gegenwart beleuchtet und einen kleinen Ausblick in die Zukunft schafft. Zur Vorbereitung von diesem heutigen Tag bin ich mit dem Kollegen Rubisch zusammengesetzt, nicht nur, und wir haben uns so überlegt, weil wir sind schon relativ lange dabei, wie war das bei der Erstellung des ersten Behindertenkonzeptes im Jahr 1992? Hat so den Bericht oder den Begriff persönliche Assistenz schon gegeben, wir haben geschaut, wir haben ihn nicht gefunden. Das heißt nicht, dass das nicht schon gang und gäbe war, aber bei uns im Ministerium war das noch nicht so verankert. Da habe ich nachgedacht, wann ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde und ich sehe da den Herrn Abgeordneten Hoenig und es war so um das Jahr 2000 herum, wo wir einen Auftrag bekommen haben bei uns im Sozialministerium, uns mit dem Thema persönliche Assistenz auseinanderzusetzen. Und wenn ich mich recht entsinne, war der eine oder die andere bei diesen ganz ersten Sitzungen bei uns im Ministerium dabei, wo wir die Länder eingeladen haben. Und jetzt frage ich Sie, die Fragestellungen waren Definition der persönlichen Assistenz, Standards, Qualitätsvorgaben und schlussendlich die Höhe der Leistung und auch die Finanzierung. Das Ergebnis damals war nicht wahnsinnig berauschend. Rausgekommen sind Sonderlösungen und jedes Bundesland hat gesagt, wir machen das äh, selbstständig. Und auf der anderen Seite hat der Bund äh, dann überlegt, wo er selber zuständig ist. Und aus dem heraus, aus diesem Diskussionsprozess, ist die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz entstanden. Mit dem Vorteil, dass wir bundeseinheitliche Vorgaben machen können und das Sozialministerium Service das administriert. Der Kollege Schuster, der Hofrat Dr. Schuster, der Leiter des Sozialministeriums Service wird dann ein bisschen später auf die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz näher eingehen. Ich möchte nur so viel sagen, dass wir äh, diese persönliche Assistenz am Arbeitsplatz derzeit weiterentwickeln im Sinne eines partizipativen Prozesses. Dauert es heute ein bisschen länger, aber wir sind, wir sind da dran. Schauen wir noch auf ein bisschen die Rahmenbedingungen im Allgemeinen, was so dazwischen passiert ist. Dazwischen haben wir die UN-Behindertenrechtskonvention gehabt, mit dem Ziel, selbstbestimmt Leben zu unterstützen und unter anderem auch die persönliche Assistenz voranzutreiben, wenn man so will. Bei der Staatenprüfung im Jahr 2013 sind wir einerseits gelobt worden dafür, dass wir persönliche Assistenz überhaupt haben, aber auch kritisiert worden, weil wir es nicht für alle, ich sage jetzt mal, Behindertengruppen haben. Die Folge war, dass wieder einmal eine Arbeitsgruppe mit den Ländern eingerichtet wurde und wir wiederum diskutiert haben über die Möglichkeiten, wie man da was weitermachen kann. Es hat sehr wohl ein Ergebnis gegeben, nämlich einen Entwurf einer Artikel 15a Vereinbarung, ich sage jetzt einmal ein internes Papier, wo wir Eckpunkte festgelegt haben. Und äh, Grundsatz war, äh, die Länder machen die persönliche Assistenz nach einheitlichen Vorgaben und der Bund macht die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz und jeder finanziert in seinem Bereich aber letztendlich, welch Wunder, hat das auch letztendlich nicht das Licht der Welt erblickt. Was aber das Licht der Welt erblickt hat, war einerseits ein Regierungsprogramm, wo darin entstanden ist, dass man die persönliche Assistenz harmonisieren soll in Österreich und auf der anderen Seite der Nationale Aktionsplan, wo auch der persönliche Assistenz äh, ein, ein, ein Raum gewidmet wurde, wie breit sei mal äh, dahingestellt. Auch da ist es gegangen, um die Harmonisierung persönliche Assistenz. Sie brauchen Ihnen nicht sagen, da sind lauter Expertinnen und Experten in eigener Sache da, dass natürlich dort, wo neun Bundesländer unter einen Heinen Hut zu kriegen sind, wenn du keine verfassungsmäßige Grundlage dafür hast, das immer sehr, sehr schwierig ist. Zuletzt, und das weiß ich nicht, inwieweit Sie das verfolgt haben, haben wir versucht, im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen auch zu lernen, aus dem Pflegefonds, und es war in Diskussion, dass die Länder einen sogenannten Inklusion, dass der Bund eigentlich einen Inklusionsfonds errichtet, wie gesagt, nach dem Vorbild Pflegefonds. Drei wesentliche Elemente wären da drinnen gewesen, also Deinstitutionalisierung, persönliche Assistenz und sozialversicherungsrechtliche Absicherung. Wir hätten eben gesagt, dass die Länder bestimmte Mittel bekommen sollen, wenn sie sich an bestimmte Qualitätsvorgaben halten. Zu guter Letzt... Gibt es einen Inklusionsfonds? Nein, es gibt ihn nicht. Aber die Länder haben im Rahmen des Paktums zum Finanzausgleich sehr wohl 300 Millionen Euro pro Jahr zugesagt bekommen. Und zwar für die Bereiche Pflege, Gesundheit und Soziales. Und wir vom Sozialministerium gehen davon aus, dass an und für sich finanzielle Grundlagen jetzt da sind in den einzelnen Bundesländern, dass aus diesen 300 Millionen auch ich jetzt mal, Sozialprojekte wie auch die persönliche Assistenz besser umgesetzt und finanziert werden können. Die Ländervertreter sagen zum Teil, dass das natürlich die Finanzer die Hand drauf haben und sie sehr hart im jeweiligen Bereich um diese Mittel kämpfen müssen. Aber da geht es auch um Standards, Qualitätsvorgaben, wie gesagt. Schauen wir ganz kurz auf die Gegenwart. Wir haben also in den Bundesländern Rahmenbedingungen ganz unterschiedlicher Natur für die persönliche Assistenz und das ist auch das Thema der Harmonisierung. Und wie gesagt, der Bund macht die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz. Die Länder haben derzeit rund, die letzten Zahlen, die wir haben, sind in etwa 1.300, 1.400 Personen, die persönliche Assistenz in Anspruch nehmen. Der Bund, Günther, waren 500 und ein bisschen was, knappe 600, die beim Bund persönliche Assistenz am Arbeitsplatz äh, derzeit bekommen. Schauen wir ganz kurz auf die Rolle der WAG. Sie haben das schon sehr schön beschrieben. Es geht auch um das Angebot von Information, Beratung und Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Und für uns ganz wichtig ist der Peer-Counseling-Ansatz. Das heißt auch nichts über uns, ohne uns. Das heißt, dass Sie am besten wissen, was die betroffenen Menschen brauchen und dass dieses Know-how gilt es für uns auch abzurufen. Und das tun, wir, das tun wir sehr gerne. Wenn wir uns ein bisschen für die Zukunft orientieren wollen, dann möchte ich drei Bs in Erinnerung rufen. Die drei Bs, die da sind Bildung für Menschen mit Behinderung, Beschäftigung für Menschen mit Behinderung und Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung, verbunden mit dem Ziel der Selbstbestimmung, wie wir das auch in der UN-Behindertenrechtskonvention haben. Ich möchte aber Sie einladen zu einem vierten B. Und das wird ganz wichtig sein, auch für die Zukunft, weil letztendlich die offenen stehen oder die kommenden äh, Regierungsverhandlungen eine große Weichenstellung darstellen können. Dieses vierte B heißt Beharrlichkeit. Bleiben Sie dran. Es ist ganz wichtig, dass äh, von Ihnen die Impulse auch kommen oder Impulse gesetzt werden, damit dieses Thema auf der Agenda bleibt. Ich darf darauf verweisen, dass in dieser Woche oder Ende der vergangenen Woche der Behindertenanwalt gemeinsam mit dem Präsidenten des österreichischen Behindertenrates ja, eine Pressekonferenz gegeben hat, wo unter anderem das Thema persönliche Assistenz im Fokus gestanden hat und auch dargestellt wurde, dass also diese Forderungen gegenüber der Politik weiter aufrecht erhalten bleiben. Ich möchte sagen, wir müssen in Zukunft, wenn wir weiterentwickeln, trotzdem im Auge behalten, dass es sich um legale Beschäftigungsverhältnisse handelt, dass es sich letztendlich um leistbare Beschäftigungsverhältnisse handelt und dass es sich um qualitätsvolle. Beschäftigungsverhältnisse handelt und ich darf Sie alle einladen, uns auf diesen Weg in Zukunft, wo ich sicher bin, dass wir den gemeinsam beschreiten werden, zu begleiten. Ich sage noch einmal Danke, ich gratuliere zum Geburtstag, wenn man so will und gehe davon aus, dass mehr als die kommenden 15 Jahre noch genug Arbeit auf Sie und auf uns zukommen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich natürlich zunächst einmal bei der WAG sehr herzlich für die Einladung bedanken und für die Möglichkeit, hier aus diesem sehr erfreulichen Jubiläum heraus auch ein paar Worte sagen zu, zu dürfen. Ich habe mir überlegt, dass ich das, meine Wortmeldung gerne auf zwei Ebenen machen ich möchte. Einerseits so im Sinne einer persönlichen Erinnerung, weil ich ganz am Anfang der Entwicklung der WAG dabei sein durfte und dann im Überleiten auf die Situation, wie wir sie heute in unserem Fördersystem für die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz sehen. Ähm, wenn ich so zurückdenke, dann äh, zeichnet sich die Entwicklung der WAG für mich aus mehrerer Hinsicht aus. Es war, Sektionschef Ballinger hat es schon angeführt, äh, ein Window of Opportunity, wie man es auf Neudeutsch sagen würde, weil es auf der einen Seite einen politischen Willen gegeben hat und auf der anderen Seite auch etwas, was gerade in Zeiten wie heute oft schmerzlich vermisst wird, nämlich eine Kooperation zwischen Gebietskörperschaften. Es geht nämlich manchmal unter, dass es eigentlich sozusagen der Wunsch des Landes Wien damals war, eine persönliche Assistenz auf der Ebene des Bundeslands Wien umzusetzen und es zeitgleich mit dem Ziel des Ministeriums zusammengefallen ist, wo man gesagt hat, man möchte persönliche Assistenz auch als behindertenpolitisches Instrument weiterentwickeln. Und ich denke, das ist mehr als 15 Jahre her und ist sozusagen eigentlich fast äh, zeitlos wichtig und fehlt manchmal in der aktuellen Debatte. Insofern war es eine Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und gleichzeitig war es ein partizipativer Prozess, weil wir damals diese sogenannte Projektvorbereitung, wie es auf technisch heißt, mit SLI Wien durchgeführt haben. Damals schon mit der Frau Magister Schachinger als eine der drei Proponenten, aber ich möchte auch die beiden anderen nennen, die Magister Feuerstein und die Magister Broschek. Und es war letztlich ihre inhaltliche, konzeptive Arbeit, die sozusagen zu dem Konzept der Assistenzgenossenschaft geführt hat und die Zeitgleichheit mit der Bundesentwicklung hat dazu geführt, dass letztlich das Ergebnis der Projektvorbereitung nicht nur für die Umsetzung der Assistenzgenossenschaft in Wien relevant war, sondern gleich zu einer Förderrichtlinie des Bundes geworden ist. Das war mehr oder weniger eins zu eins abgeleitet von dem, was damals im Bundesland Wien entwickelt wurde. Das war einerseits ein Glücksfall, andererseits natürlich auch eine bestimmte Herausforderung, weil es sozusagen nur ein Bundesland gegeben hat, das irgendwo mitgezogen hat. Und es ist vorher schon in den Wortmeldungen angeklungen, dass es dann natürlich sehr unterschiedliche Zeitlinien in den anderen Bundesländern gegeben hat, was es ja die generelle Entwicklung der persönlichen Assistenz betrifft. Die Rechtsform ist schon angesprochen worden. Ich denke, das war eine Konsequenz der Projektvorbereitung, dass man dann natürlich auch Umsetzungsstrukturen gesucht hat, die diesen selbstbestimmt und diesem partizipativen Ansatz möglichst gut entsprechen und damit ist man letztlich bei der Sozialgenossenschaft gelandet, die im übrigen nicht nur ideelle Vorteile hat, sondern wir haben es, nachdem wir ja für die Projektadministration zuständig sind, selbst Projektabrechnungen machen müssen und ich brauche nur das Wort ESF erwähnen, die, glaube ich, Frau Magister Schachinger bleicht gleich. Äh, ja. Auch diese Herausforderung haben wir sozusagen in dieser Struktur, trotz einer sehr heterogenen Kundenlandschaft, gut miteinander bewältigen können. Für mich persönlich sind aber auch so Dinge in bleibender Erinnerung wie Assistenzkonferenzen. Ich habe die ersten Jahre daran teilnehmen können, die Andi Schmon als Landesstellenleiterin in Wien nickt, weil sie glaube ich jetzt regelmäßig dabei ist. Und wenn man nicht vorher schon von der Notwendigkeit des Instruments überzeugt ist, dann ist man es dann, wenn man diese Assistenzkonferenzen miterlebt, weil man dort sieht, dass es nicht um irgendein Privileg für Menschen geht, sondern eigentlich um die Abdeckung einer Notwendigkeit, die aus einer konkreten Lebenssituation heraus entsteht. Und dass es meistens, und jetzt sage ich es bewusst, nicht nur vom vom, vom ideellen Standpunkt her, sondern dass es auch volkswirtschaftlich von hoher Vernunft ist, äh, vielen Personen, die oft eine qualitativ sehr gute Ausbildung genossen haben, sich diese auch erkämpft haben, dann auch in einer Folgephase während des Beruf, Berufslebens ganz einfach die Möglichkeit zu geben, das auch weiter umzusetzen. Ich habe da auch oft gesehen oder auch in den vielen Begegnungen seither, dass das Leben mit persönlicher Assistenz für Betroffene durchaus auch etwas wie eine Herausforderung ist. die Sich sozusagen dieser Organisationsarbeit zu stellen, diesen Ansprüchen äh, zu stellen, die mit der persönlichen Assistenz verbunden sind, denke ich, ist auch für die Assistenznehmer etwas, was, was eine zusätzliche Tätigkeit ist und natürlich auch die Vielfältige Arbeit für die Assistentinnen und Assistenten. Wenn man heute hinschaut, dann, und auch das ist schon erwähnt worden, worden, dann ist die WAG für uns Dienstleister in drei Bundesländern, für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Damit deckt die Assistenzgenossenschaft etwa halb Österreich ab, auch in den Teilnehmerzahlen. Wir haben bundesweit etwas mehr als 500, 516. Personen, um es genau zu sagen, davon sind ziemlich genau die Hälfte eben Kunden der WAG und wir wenden bundesweit etwa 8,6 Millionen Euro für 2016 für die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz auf und auch da ist die WAG mit etwa eben, ebenso fast die Hälfte der Fördermittel, der größte äh, Förderpartner für uns nicht nur was die persönliche Assistenz betrifft, sondern insgesamt. Die WAG ist für uns die, der größte Förderpartner, den wir in unseren Förderabwicklungen insgesamt haben. Ähm, die Zahlen steigen ständig. Wir, wenn man sich die letzten zwei, drei Jahre sich anschaut, sind immer so 30 bis 40 Personen, die bundesweit dazukommen. Dementsprechend steigt auch der finanzielle Aufwand jährlich. Ich denke, die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz ist für uns im Zentrum unserer Förderpolitik, weil wir damit sozusagen Personen mit einem besonders hohen Unterstützungsbedarf erreichen und gleichzeitig durch die aktuelle Konzeption es eben so ist, dass es tatsächlich zielgerichtet in Richtung Ausbildung und in Richtung Beschäftigung geht. Wenn man sich allerdings die aktuelle Situation anschaut, und auch das, denke ich, ist in den Interviews schon durchaus hervorgekommen, dann erkennt man auch zunehmende Widersprüche. Und ich würde sie schon gern benennen. Das ist auf der einen Seite die schon angesprochene Situation zwischen den Gebietskörperschaften, ganz einfach der fehlende Konsens zwischen dem Bund und den Ländern über eigentlich Grundfragen der persönlichen Assistenz, was Zugang, was Inhalt der Dienstleistung, was Finanzierung betrifft. Ich halte es auch für einen Widerspruch, dass genau gerade jenes Land im Mittelpunkt der Kritik steht, nämlich das Bundesland Wien, das umgekehrt aktuell am meisten für die persönliche Assistenz im Freizeitbereich tut. Das Land Wien wendet dort mehr finanzielle Mittel auf als wir etwa für die, für die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz im gesamten Bundesgebiet. Das geht mir momentan in der aktuellen Diskussion ein bisschen verloren. Wir haben einen Widerspruch zwischen aktuellen Umsetzungsregelungen und rechtlichen Rahmenbedingungen, auch das ist schon heute genannt worden, Stichwort freie Dienstverträge. Hier gibt es sozusagen einen definierten Bewältigungsprozess, aber hier gibt es ganz einfach auch das eine oder andere individuelle Risiko, das damit schlagend wird. Wenn die WAG sich selbst als Interessensvertreter bezeichnet, dann Sage ich, die WAG ist auch Dienstleister. Auch im Verhältnis zwischen Dienstleister und Interessensvertreter gibt es sowas wie eine Widersprüchlichkeit drinnen, das in sage ich einmal, normalen, harmonischen Zeiten nicht wirklich wen irritiert, aber dann, wenn es eben Konflikte gibt, sozusagen natürlich thematisiert wird und auch eine, eine, eine, eine Rolle bekommt. Und letztlich, und auch das ist in den vorherigen Wortmeldungen, ich denke, es gibt so einen Widerspruch zwischen dem berechtigten Anspruch und den Machbarkeiten. Und hier denke ich, äh, wird es, glaube ich, die große Lösung nicht geben können. Es wird weiterhin ganz einfach wichtig sein, kleine und wichtige Schritte zu setzen, um einerseits das, das Instrument abzusichern und sicherzustellen, dass man so wie eine Kernleistung hat, die man also dann tatsächlich einmal bundesweit umsetzen kann. Und wenn das sozusagen in vielleicht der nächsten Legislaturperiode passieren könnte, dann glaube ich, wäre für dieses Themenfeld sehr, sehr viel passiert. Letztlich ist es so, dass ein entscheidender Widerspruch aber bei den Betroffenen natürlich liegt, dass sich Lebensrealitäten nicht wirklich nach Zuständigkeiten errichtet und dass es insgesamt schon denke, für die öffentliche Hand wichtig ist, hier eine gute und tragfähige Lösung zu finden. Die WAG wird, denke auf diesem Weg ein weiterhin ein sehr wichtiger Partner sein, weiterhin ein sehr verlässlicher Partner. Das haben wir, denke ich, als Sozialministerium sehr zu schätzen gelernt und in dem Sinn wünsche ich eine gute und erfolgreiche Zukunft. Danke vielmals.